So, wir wissen euch heute praktisch so die letzten Tage, wo wir das Haus komplett inklusive Außenanlage in fertigstellen werden und wir werden sicherlich am Samstag schön feiern. Also bleibt dran, ich zeige euch einige Details. So, also dahinter seht ihr schon das Haus mit vier Zimmern. Küche. Hier sieht man Eingangsbereich, also Kaputt, im Hintergrund Haus und rechts die. Eine von vielen Varianten eines Zauns. Tags, du daring von hier der Zaunbereich. Von euch haben es noch gefragt, sieht ihr das, sieht man ja schön Schatten. Warte doch mal, machen wir doch einfach mal so. Da gehen wir doch einfach um den Weg zu zeigen. Gehwege also, aus Naturstein, die finde ich sehr praktisch und sehr schön. Die sind pflegeleicht und funktionieren praktisch Ewigkeit. So, das Haus, wie ich schon erwähnt habe, Sichtmauerwerk. Hier die Dachrinnen, die Säule. seht ihr Naturstein-Terrasse und hier drumherum im Prinzip die Gehwege. Da sieht man die Eingangstüre 1,50 ungefähr, Sichtmauerwerk und die Balken und Dachrinnen. Standardfenster, also äh, das Weiße drumherum, diesen weißen Rahmen kann man wieder haben oder kann man weglassen, das ist kein Problem und auch die Fenster, sowohl die Fensterrahmen als auch das Glas bzw. Äh, die Farbe des Glases könnt ihr selbstverständlich individuell wählen. Da sieht man noch die Dachrinnen, Fenster und es wird gerade zur Klimaanlage montiert und hier sieht man vom Kinsho hinten die City Dachrinnen und dann wird die Entwässerung noch zu Ende gemacht. So als Standard wollte ich euch natürlich auch noch mal Wände. Toren äh, zeigen, also das sind sowohl im Kincho, also im Kühlbereich, als auch im Haus selbst. Hier wird noch die Dusche fertig gemacht, die andere Kincho mit dem Strohdach da sind alles so zusätzliche Sachen, die man gerne macht. So, die Dusche, wie ihr seht, wird hoppala, auch individuell gestaltet. So, da sieht man die Natursteine. Ich finde es also sehr schöne Lösung. Alles Natursteine, also hier die flacheren, hier die runden, so in Form eines Baum ist und das wird gerade jetzt fertiggestellt. Ja, auch die typischen Steckdosen in der Außenküche. Es ist praktisch so ein kleiner Bar, also ich finde es klasse, Hier die oben ist das Holz und unten kann man da noch. Gläser hinstellen, ein Regal da machen. Und äh, da oben, wie ihr seht, mit dem Ventilator habe ich schon gezeigt. Die... Falls der Kunde sich zusätzlich wünscht, werden natürlich auch meistens auf die Tokio Klimaanlagen, aber auch andere eingebaut. Hier nochmal als Detail. Sparen, Sparen, Sparen. zu Ende gemacht. So, falls euch gefallen habt, einfach Likes nach oben, das Video teilen und falls ihr Fragen habt, bitte. Meistens unten in den Kommentaren schreiben, wenn nicht einfach anrufen. Also zuletzt bekommen wir wirklich sehr, sehr viele Anrufe. Von daher besser in den Kommentaren oder ich gebe euch wie immer in der Beschreibung, unter in der Videobeschreibung auch die ganzen Kontaktdaten zu unserem Team. Also mach's gut, immer mit dem Lächeln ins Gesicht und nach vorne schauen. Also mach's gut, bis dann, ciao, ciao.